Aber auf Dauer halt. Man kann ja ein paar mal machen ist ja alles gut und schön. Ich meine Jungs. Ich bin froh wenn wir hier im Chat wenigstens ein bisschen Spaß haben. Das Leben ist ernst genug. Du hast Corona Scheißdrecks Pandemie. Kannst sowieso nichts machen. Dann gehst du arbeiten um zu sterben. Dann habt wenigstens hier im Chat Spaß. Aber irgendwann. Ne. Muss man auch Grenzen mal erkennen. Oder wissen wann es mal gut ist. Oh, jawohl, 89er Casemiro läuft. Nimmt mal mit. Gute Besserung, Janis Manu, der wird in naher Zukunft Papa. Da wird der sein. Der wird sich um seine Frage kümmern. Der gönnt sich eine fette FIFA-Auszeit schon seit von der Watchtime. Ja, der erste Walkout, aber kein Foot Birthday, schade. Ah, vor ein paar Monaten hätte ich mich... Warum ziehe ich jetzt nur Real Madrid Spieler? Aber geht fit. Hazard geht auch fit. Ah, auch Andrade. schade. Oh, noch... Oha, das war ein stabiles Megapack, ey. Das war ein stabiles Megapack. Ja, da kann man sich jetzt mal nicht beschweren. Ein Fabinho und ein Hazard drin, geht fit. Ja, dober. das hat halt mein Bruder vorhin mitgebracht. Wie gesagt, die Geschäfte haben nicht offen. Was soll ich machen, wenn ich Spätschicht hab? Ne? Und jetzt im Haus arbeiten war du Lappen, du. Und noch Workout? Ja, jetzt aber, ja, ja, ja, ja, Algerien. Ne? Aus Pack, aus Pack, aus Pack, aus Pack, aus Pack, aus Pack, Ja, jetzt gönnen die. Wie können die gönnen. Gleich mal den Counter hier hochschrauben. Für das, dass wir letztes Mal keine gezogen haben. Yes, Baby. Nehmen wir mit, der schmeckt. Jawohl. Ich habe noch gedacht, Algerien, Hä, wer ist Algerien? Was? Als RM. Das ist jetzt halt schlecht, ne? Es ist halt schlecht, den als RM. Ich habe halt einen Garincha auf RF. Hm. Endlich mal wieder Coins, Diggi. Behalte ich ihn oder verkaufe ich ihn? Ja, Mann. Baby, Packlack ist wieder am Stissel. 670k, Digga. Nach Neymar, die wertvollste Karte, die wir gezogen haben. Okay, Rashford noch, sorry. Der ist Trade, ja. Der sieht anders böse aus. Ayo, Servus. Ja, moin. Da kommen die Leute zum richtigen Zeitpunkt rein, ne, ihr Lümmel. Und noch ein 86er Die hat sich gelohnt, endlich mal die Rewards aufzuheben. Und das war Rang 3 in Division Rivals, Jungs, ne. Und noch ein Thiago Silva, Digga, was sind das für Packs? Was? Was sind das für Packs? Drei Walkouts in einem Pack? Schmeckt? Schmeckt? Ich sag nichts. Ich hab Bock. Wir nehmen den erstmal mit. Den nehmen wir erstmal mit. Und wir haben ja noch drei gute Packs, ne? Also, so ist es nicht. Haha, <lacht> der kann. Kaufen, spielen. Ja, das kann man. Jungs, ich gucke, ob ich einen einbauen kann. Diese Weekend League irgendwie. Und dann spielen wir den mal. Auch ein Seltenes. Jetzt noch ein Foot Birthday ziehen. So 4 ist eine gerade Zahl. Wird schmecken. Dann hätte ich aber auch dick meinen Hut gerade gezogen. Ey, wenn da jetzt noch einer gekommen wäre. Ist halt krass, ne? Ja, ne, Dimitar. Ah, Da nochmal ein Brozovic. Passt. Also wir sind gewappnet, wenn Icon-SPCs oder so kommen. Eves und Rongier Müssen wir jetzt erstmal reinbuttern hier irgendwo. Ist doch das Problem. IMT hier. Für dich, du wolltest die 10 für Ken. Einen will ich jetzt hier sehen. Wenigstens einen, dass wir den Counter auf 4 haben. Anonymous hat deine Likes geguckt. Ja, bestimmt. Einen will ich jetzt hier sehen. Komm, Wo ist unser Frosch? Wo ist unser Frosch? Abfahrt. Froschen. Er bringt jetzt hier EMT sein Kent. Muss Shaken. Oh, Inform. Den habe ich aber. Nur nicht Untrade. Nimmt man mit. Shaken hat bis jetzt kein Glück mehr gebracht, Xurio. Moin, Kuseng. Shaken hat bis jetzt kein Glück mehr gebracht. Harry Maguire, ja, der verfolgt irgendwie jeden FIFA-YouTuber, glaube ich, ne? Egal, da machen wir vorne, von vorne weiter. Von der 1. Wir shaken. ein da. Ein Foot Birthday hätte ich gern. Alter, warum kriege ich so viele Informs, Digga? Egal, wir nehmen dir Maria mit. 87er. Komm, der Frosch, der gönnt. Ich glaube, wir machen nur noch Nachts. Hex und Picks. Sanchez? Welcher Sanchez? Hugo Sanchez oder der andere? Der soll mega geil sein. Die Teasis spielen den auch. Hm. Guck das Shaken, das bringt nichts. Nein. But wir kriegen SPC-Futter, aber das ist nicht das, was wir gerade wollen jetzt hier. Den Shake ich jetzt nicht. Ich lasse den in Ruhe. Der Frosch und der Ö Osterhase, die müssen gönnen. Hugo Sanchez, der ist mega nice. Ein da. A fast. A blau war er schon mal, ne? Blau war er schon mal. Warum auch immer man da scheiß Champions League Karten kriegt. I don't give a fuck. Dann penetrieren wir den halt mal wieder. Komm. Mit Gewalt geht's manchmal doch. War auch nicht. Ja wenn du viel skillst ist er nix Cousin. Das stimmt. Mit drei Sternen. Aber es gibt bedeutend schlechtere. der Anna kommt hier vorhin rein der zieht 3 oder vier foot birthday auf einmal und bei mir war es das jetzt schon wieder was soll denn das hier sein ey? Schweinerei dann gib halt mal so ein Cristiano Ronaldo bis gestern wäre der Inaki Williams noch einer gewesen ne? aber den hätte ich ja eh gehabt nimm mal halt einen Busquets so ein Cristiano Ronaldo würde ich mich auch nicht drüber beschweren Also ne? so ist es nicht Hier alle aus den Picks 4, 5, 6 Foot Birthday. Wie viele Picks hat der gemacht? Serkan, du Lümmel. Wie viele hast du gemacht? Olum? vielleicht 10, wenn überhaupt. Kappa, 10 Picks, Kappa. Irgendwie alles nichts. Egal, ob man shaked. Der Frosch hat am Anfang gegönnt. Aber jetzt lässt er stark nach hier. Das sind die zweiten Seiten, die sind irgendwie immer schlechter. Wir gehen hier auf Basic. Wir gehen auf, auf Basic Packs. Es, Ja, schon wieder ein Maguire mit kleinen Eier. Da kannst du dann wieder ein paar Picks machen, dann kommt da wieder nichts raus, ne? Und diese Prise, Brudi. Ja, spc futter geht, geht, geht in Ordnung. Doch ein Di Maria, Digga. What the fuck, was soll ich mit so viel Di Marias? Meinung zu Test? Welchen Test meinst du den Inform? Oder meinst du den Future Star? Wundertüte habe ich gemacht, ja. Ich habe Lines gezogen. 1. Es ist nicht das, was ich hier sehen will. Die ist schon die ganze Zeit im Rucksack. Ich habe 2,1 Millionen investiert. Aber ich hätte gern den Counter hier auf 4. Ich will eine gerade Zahl. Die 3 passt mir nicht. Nix. Fange ich von hinten an. Vorne hat es besser ausgesehen, ne? Ah, ja, fast. Siehst du, die können mich nicht mehr leiden. Ich habe genug Packlack für heute gehabt. Jetzt machen wir es kurz und knapp, Jungs. Gönnen SPC-Futter, ja. Aber welch, die gönnen schon mal für Renato morgen vielleicht. Future Star Dest ist geil. Auch für die Ränder. Für welche Ränder meinst du denn? Du meinst ein komplettes Oster-Overlay oder was zu Ostern? Zwischen zwei Schlechten ist ein guter, ja... Erzähl das EA mal, so viele. Hab ich nicht mehr, ne? Sechs Stück haben wir noch. Irgendwo muss einer raushupsen, Jungs. Irgendwo muss einer aus dem Ei springen. Aber es sieht mies aus momentan. nee da habe ich kein extra spezifisches Oster-Overlay. Ich kann das ja nicht selbst machen. Ich muss das anfertigen lassen, Oggi. Das kriegst du nicht innerhalb mal von so einem Tag hin. Und dann kostet es natürlich auch immer Geld. Alles klar, Prims Aus der 4. Ich bin gespannt. Öffnen im Bronzepack. Äh. Das bringt auch nichts. Wir gehen da jetzt einfach rein. Von den dreien jetzt die goldene Mitte. Irgendwo kommt einer. Bei Tino war es auch im letzten Pick. Da muss irgendwo einer kommen, Jungs. Wieder ein Lackerset. Jetzt gönnen die echt gar nicht mehr. Vorhin hat ohne den Frosch geklappt. Komm. Vielleicht klappt es jetzt nochmal ohne den Frosch. Jungs, Dankeschön für 44 Däumchen nach oben. Ich darf mich halt aber nach heute auch nicht mehr beschweren, ne? Ich darf mich ehrlich nicht mehr beschweren bei den Packs, die ich heute gezogen habe, bei den Spielern, die ich gezogen habe. Grüß dich, Messi. Komm, der letzte jetzt. Gönn. Ey komm. The last. The last one. The last of us. Fach angefangen, stark nachgelassen, ja? Musste erst mal das Glück haben, zweimal die Maria Andre zu ziehen, ne? Komm. Also es ist immerhin noch ein Piqué. Es ist immer noch ein Piqué.